Schöne Tasche haben Sie da, Süße. Nennen Sie mich nicht Süße. Sie sind aber nicht Süße. Wenn Sie mir noch einmal so zu nahe kommen, dann haben Sie meinen einen Schuh zwischen den Beinen. Na naja, wissen Sie, ich war mal selber Polizist und da hat es mich schon immer gewundert, warum die Menschen immer so viel Angst vor Ihnen haben. Es gibt also was wie Persönlichkeitsrechte, <lacht>